In diesem Video zeige ich, wie man das Smartme Billing Tool konfiguriert. Das Smartme Billing Tool erstellt Energiekostenabrechnungen für Strom, Wärme, Wasser und Gas. In den nächsten Minuten lernst du, wie man Zähler richtig beschriftet, eine Ordnerstruktur erstellt, eine Liegenschaft im Billing anlegt, Tarife erstellt sowie andere Kosten hinzufügt. Bevor du irgendwas im Smartme Webportal tust,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 erneut Konfiguration und dann auf Liegenschaft hinzufügen. Wähle die Liegenschaft aus. Sie wird nun zusammen mit den Abrechnungseinheiten auf der linken Seite unter Liegenschaften angezeigt. Um eine Rechnungsadresse hinzuzufügen, klicke auf die Rechnungseinheit. Klicke auf Hinzufügen. Gib die Adresse in das Formular ein. Wie du siehst, werden alle Zähler automatisch der Abrechnungseinheit hinzugefügt, in deren Ordner sie sich befinden. Einige Zähler müssen jedoch zwischen den Mietern aufgeteilt werden. Klicke dazu auf die Abrechnungseinheit, hier Wohnung 1 und scrolle zum Fenster Strom herunter. Klicke auf Hinzufügen und wähle den aufzuteilenden Zähler aus. Hier wähle ich Licht. Gib den Prozentsatz an, zu welchem er der Abrechnungseinheit in Rechnung gestellt werden soll und klicke auf Speichern. Wiederhole diesen Vorgang für andere Abrechnungseinheiten. Um zu den Tarifeinstellungen zu gelangen, klicke auf die Liegenschaft auf der linken Seite. Für jede Energieart kannst du die Tarife einstellen, einschließlich der Tarife für Strom, Wärme und Wasser. Du kannst die Preise und Einstellungen anpassen, indem du auf den Zähler und dann auf Bearbeiten klickst. Bei den Stromtarifen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verwendest die Tarifsignale vom Energieversorger oder du erstellst eigene virtuelle Tarife. Im folgenden zeigen wir, wie man mit den Stromtarifen des Energieversorgers arbeitet. Infos zu den virtuellen Tarifen findest du in der Videobeschreibung. Hier werden die beiden Tarife T1 und T2 angezeigt. Wähle einen der beiden Tarife aus und klicke auf Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen. Im Feld Sonstiges kannst du sonstige Kosten hinzufügen. In diesem Beispiel lege ich einen Preis von 10 Franken für die Zählermiete fest. Jetzt kannst du deine erste eigene Energiekostenabrechnung erstellen. Klicke dazu einfach noch auf Rechnung und wähle die Zeitspanne aus. Ich bin in diesem Video nicht auf alle Funktionen des Smart -Link Tools eingegangen. Wenn du mehr wissen möchtest, dann besuche unser Wiki. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat.